<lacht> wir laden Sie auf die Konsumente ein, vom 26. Oktober bis zum 30. Oktober, fünf Tage diesmal. Und wir haben hier die höhenverstellbare Küche. Die höhenverstellbare Küche. Die höhenverstellbare Küche. Und haben außerdem zu Gast Einmal auf dem Teller mit Hansi Eberlein und die Wirtin mit Werten mit Stefan Dochotner. Was macht ihr auf der Messe? Wir verarbeiten tolle, frische Lebensmittel von unseren heimischen Damen zum Beispiel. Das wird bestimmt ganz spannend. Super. Heimat auf dem Teller an jedem Tag an allen fünf Tagen jeweils um 15 Uhr. Würde mit werden um 12 Uhr. Stefan. Ja, wir kochen, ähm, Ja, wie gesagt, am Mittwoch, glaube ich, fangen wir an, von ja. 12 bis äh, 15 Uhr oder 14 Uhr. Das wird immer weil ein bisschen länger, weil es... Äh, <lacht> Wir seid ihr zu zwei, Und vor allem was lustig ist, wir sind zu so zweit. Ich habe gerade eine Aufnahme gesehen von vor 13 Jahren, da war ich alleine mit dem Herbig. Jetzt äh, eine äh, Neuerung, jetzt kommt der Jungler mit dazu, der Fallenkiel. Was toll ist, ist, dass der Fallenkiel äh, mit dieser höhenverstellbaren Küche sicher gut umgehen kann, weil ich brauche es ein bisschen höher, der Fallenkiel ein bisschen niedriger. Das heißt aber nicht, dass wir auf niedrigem oder auf höherem Niveau kommen, sondern wir kommen auf gleichem Niveau und das sehr schmackhaft. Run sie sich drauf. Bei unserer der Un -Sitz ist auf jeden Fall die, dass wir äh, gemeinsam mit auf von Teller diese Produkte hier verarbeiten und wir wollen es so verarbeiten, dass das für den Zuschauer einfach nachzukommen ist. Das heißt, wir machen die Produkte und essen auch gemeinsam die Produkte. Und das wird auf jeden Fall eine schöne Zeit, gemeinsam auf die Also. Bitte mit Am Mittwoch fangen wir an mit Stefan und Valentin Röttner vom Gasthaus Röttner. Am Donnerstag kommt Sebastian Kunkel von den Zirbelstuben, am Freitag die Diana Brückl vom Wirtshaus. am Samstag kommt der Christian Bonka und am Sonntag Till Heinz vom Essgrad. Jawohl! Mittwoch geht's los. Heimat auf dem Teller repräsentiert vom Lehenberger Hofstädter, die ausgeschlossen konsequent Heimat auf dem Teller betreiben. Die kochen nämlich nur mit Produkten von Heimat auf dem Teller. Am Donnerstag kommt der Norbert Meister vom Stillen Bächlein in Egensbach in Offenhausen. Am Freitag der Thomas Schwab, der bringt seine Weideschweine mit. Äh, naja, also, sie ist schon, <lacht> Teile davon. Und Samstag wird spannend, kommt der Peter Bauer und der hat die Miniköche dabei. Und da können wir natürlich ganz besonders schön die Küche rauf und runter Und der Sonntag ist dann natürlich der Punkt mit Hansi Heberlein vom Alten Schloss in Kleof. Juhu! Ja. <lacht> Toll ist du sogar!